Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video und ähm, dieses Video ist so eine Art, ähm, ja, ich werde ein paar Fragen beantworten, Fragen beantworten kann man jetzt nicht sagen, aber ich werde ähm, euch dazu auffordern, mir ein paar Fragen zu stellen. Denn ähm, ich möchte mal gerne so ein FAQ-Video machen, also ähm, Frage-Antwort-Video so. Ähm, ich würde sagen, ihr schreibt mir unter dieses Video einfach einen Kommentar, was für eine Frage ihr an mich habt. Und ich werde dann ähm, bei dem nächsten Video, werde ich dann die FAQ-Auflösung machen und werde dann da äh, die meisten Fragen beantworten, so gut es geht. irgendwie. Ähm, ihr könnt mir alles an Fragen stellen, was ihr wollt. Es ist relativ egal, was ihr für Fragen stellt. Ähm, Genau, so und des Weiteren ähm, wollte ich noch mal eine kleine Livestream-Ankündigung machen. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme mit dem Video, denn es ähm, ist jetzt gleich 4 Uhr. Ich, ich brauche jetzt noch ungefähr anderthalb, zwei Stunden, um das Video fertig zu schneiden. Ähm, und dann würde ich sagen, dass wir morgen gegen 16:30 Uhr Livestreamen und zwar auf YouTube. Ähm, Genau, um 16.30 Uhr werde ich wieder einen Livestream machen und ja, das wäre eigentlich auch schon das so gewesen, was ich jetzt ansprechen wollte, was ich vielleicht noch sagen wollte, wollen tun würde. Die meisten Leute von euch haben wahrscheinlich das Video geguckt, dass ich nicht mehr so viel Videos bringen kann, also fast gar keine Videos mehr. Und auch fast keine Livestreams mehr, beziehungsweise ich habe ja früher morgens immer so gegen 6, 7 Uhr gelivestreamt. Ähm, die meisten Leute von euch haben das auch gut gefunden, haben das richtig gefeiert. Ähm, aber das wird leider nichts mehr, Leute, sondern ähm, es ist nämlich so, dass ich jetzt momentan gar keine Zeit mehr haben werde. Ähm, da ich mich jetzt eigentlich viel mehr auf andere Dinge konzentrieren möchte oder auch muss, ähm, damit ich irgendwie ja weiterkomme. So, ähm... Das nächste wäre, ich wollte gerne das VARO-Projekt, was ich angesprochen habe beziehungsweise wo ich auch schon dabei bin, das teilweise zu organisieren und auch schon teilweise organisiert habe. Ähm, bei diesem Projekt möchte ich gerne, also ich mache auf jeden Fall ein Team mit dem lieben DOSIG-Kanal, ähm, aber ich fordere noch mal hier jeden auf, irgendwie äh, der Lust hat gerne dabei zu sein. Wir haben noch ein paar Plätze frei, wir sind gerade mal äh, 18 Leute, glaube ich, ähm, was schon relativ viel ist jetzt. Aber äh, so 30 Leute wären natürlich perfekt, dann hätte man die Runde gefüllt und dann würde das auch alles passen. Äh, genau, ja im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich ein bisschen Gameplay ähm, Wovon man wahrscheinlich nicht viel sieht, weil ich das wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen mit einem Blur-Effekt belege oder sowas. Ähm, genau. Aber ich werde äh, ich werde versuchen, demnächst auch ein paar Projekte mit anderen YouTubern zu planen. Vielleicht mit dem lieben Let's Exo nochmal irgendwie was ähm, zusammen zu machen. Oder vielleicht auch mit jemand anderem. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht äh, ergibt sich da ja irgendwie was. Mhm. Aber naja. So. Äh, und das... Äh, ja, was ich jetzt angesprochen habe, also wie, wie gesagt, mit dem FAQ, darum geht es ja eigentlich in diesem Video. Ähm, schreibt mir irgendwelche Fragen rein und ähm, ich werde auf jeden Fall so gut es geht, also wirklich so gut es geht, jede Frage beantworten. Es ist egal, ob es im Bereich YouTube ist oder auch im privaten Bereich vielleicht auch, aber da kann ich natürlich nicht so viel zu sagen. Ähm, beziehungsweise möchte ich dann auch nicht so viel zu sagen, weil ähm, privat ist ja halt immer noch privat, also das ist mein Privatleben. Und da möchte ich halt ähm, nicht so den öffentlichen Zugang gewähren. Ähm, genau. So, und ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt mit diesem Video mache, denn ich kommentiere dieses Video momentan nach. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt am Ende einfach äh, das Gameplay so weiterlaufen lasse. Ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt ähm, eigentlich schon alles gesagt. Aber ich werde jetzt einfach, ich würde sagen, ich kommentiere jetzt einfach mal so gut es geht, das Gameplay noch mal ein bisschen nach. Denn die Runde habe ich auch eben gerade erst gespielt, also vor von nicht mal, boah, vor nicht mal einer Stunde oder so. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt den Blur-Effekt ausmachen und werde das jetzt nachkommentieren. So, okay, also, okay, ja scheiße, okay, sie hat mein Bett jetzt. Das ist natürlich belastend, Leute, das ist natürlich mega belastend. Oh, wir haben sie aber noch bekommen, das ist... Okay, gut. Äh, ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt einfach mal mit Eisen aus ein bisschen und äh, versuchen da jetzt einfach mal rüber zu gehen. Ich werde mir jetzt einfach mal bestes Schwert und ähm, eine gute Rüstung kaufen und vielleicht auch noch äh, eine Spitzhacke, ein bisschen Gold... Alter, sind die Goldäpfel teurer geworden, oder was? Lol, die Goldäpfel sind einfach echt teurer geworden, oder? Warte. Ja, fünf Eisen, die haben vorher doch ein Eisen gekostet, oder nicht? Hm. Ähm... Okay, ich habe alles. Am besten wäre es jetzt noch, wenn ich Cockwaves mitnehme. Aber ich glaube, dafür bleibt keine Zeit, denn sie ist, glaube ich, schon wieder auf dem Weg. Ich laufe jetzt einfach mal. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal ganz kurz rüber. Ich hoffe, dass sie nicht schon auf dem Weg ist oder mich irgendwo gleich abfängt und von oben irgendwie runterspringt. Scheiße, da bin ich hängen geblieben. Ähm. <lacht> Scheiße, ey. So. Ähm. Okay, aber genug Blöcke habe ich jetzt zumindest mit. Das heißt, wenn, wenn da irgendwas kommt gleich, dann habe ich auf jeden Fall. Safe. Ein paar Blöcke, dass ich wenigstens wegrenne oder mich hochstecken kann oder so. Aber ich glaube, ich habe sie da hinten schon gesehen. Ja, da hinten baut sie sich schon eine Base. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, da jetzt hinzugehen. Ähm, ich glaube, ich laufe lieber nicht hoch. Ich baue mich jetzt lieber hoch. Also ich stecke mich jetzt mal ein bisschen. Und dann baue ich mich, glaube ich, mal ein bisschen über sie. Guck mal, ob ich da... Okay, sie sitzt, glaube ich, in einem Cobweb. Ich glaube, sie sitzt in einem Cobweb, soweit ich das gesehen habe. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt wäre es natürlich schlau gewesen, runterzuspringen, aber jetzt ist sie... Ach, scheiße, jetzt ist sie wieder zur Seite gelaufen. Okay, ich fresse mal kurz einen Goldapfel. Eigentlich sollte ich das schaffen. Leute, eigentlich sollte ich das you schaffen. Ah, was? I'm Als wenn, ich hatte sogar einen Goldapfel drinne. Nö, kein Bock. <lacht> ja, Leute. Auf jeden Fall, das war es jetzt von dem Video. Ihr habt jetzt noch mal ein bisschen Black Screen, würde ich jetzt sagen. Ähm, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Eine positive Bewertung da. Und schreibt mir auf jeden Fall die Fragen in die Kommentare unter dieses Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei dem nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Know I think about you, still there.